So, wie fange ich an. Ein bisschen gar nicht nachdenken. Ähm, ich habe hier noch so ein paar Farbreste und was soll was ganz Einfaches werden. Mal gucken, was bei rauskommt. Viel Spaß auf jeden Fall beim Zuschauen und nachher beim selber malen. Erstmal brauche ich dieses Blau. Das ist eh fast alle. Also diesen kleinen Rest kann ich hier gerade noch aufbrauchen. Das passt ganz gut und die Farbe, die tut auch total gut. Also das stimmt. Und du brauchst nicht ordentlich arbeiten, ne? Guck mal, ich trage das einfach hier so auf, Pinsel hier so rum. Hier habe ich noch einen Farbrest und das finde ich passt gut dazu und ich will die. Fläche hier so abteilen. Also, ah ja, natürlich. Jetzt habe ich den so aufgerührt mit Wasser, jetzt ist er ein bisschen transparenter. Und dementsprechend ist kommt das Blaue durch, kriegt den Farbton nicht ganz so kräftig drauf, aber das macht nichts. Also verfolge eine Idee und jetzt ähm, mache ich erstmal eine neue Bildaufteilung und ja, das bringt so ein bisschen Ruhe in das Chaos und bringt mich einfach auch zu dem nächsten Schritt. finde ich schön und hier einfach so rumkrickeln ist toll und die Farben passen einfach dazu und es lockert die Fläche auf und ja es passt, passt gut und ja mein Plan ist hier ein Blau aufzugeben es ist wieder glänzender Lack aber er läuft leider nicht gut ich muss den eben noch mal ein bisschen dünner machen malen ist blöd und den so verteilen geht auch nicht. Also irgendwie muss ich den da rauf kriegen. das Gießen eigentlich immer am schönsten. Einfach rauf gießen. es mir oh guck mal du musst gucken dahinter wenn du das machen solltest wie immer wie ich dir das immer sage nimm die Umverpackung von der Leinwand und deck das vorher ab ja heute der Abschluss aus dieser Perspektive denn kann stellen kann ich das noch nicht der Lack sollte auch so glänzend abtrocknen wie er jetzt aussieht ja, ich bin gespannt, wie es nachher aussieht, wenn ich das Hochkanten nehme. Jetzt <lacht> würde es auf jeden Fall verlaufen. Auch ein Experiment. Also probier viel aus, mach einfach. Denn ähm, ja, es bringt dich jedes Mal ein Stück weiter und es macht einfach Spaß zu experimentieren. Und umso öfter man das macht, umso weniger achtet man auf das einzelne Bild, das perfekte Bild, sondern einfach machen und sich ja einfach auch an dem Weg erfreuen. Ich denke, das ist auch oder wird oft ähm, vernachlässigt. Also hab viel Spaß, hab einen ganz tollen Sonntag. Danke fürs Zuschauen, vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Und ja, falls du noch kein Abo hast, abonniere den Kanal. Fragen zu stiften hast, dann schau mal auf Seite 40. Ja 40 ist auch jetzt komme ich hier schon durcheinander, weil im englischen Buch ist auf Seite 42. Also guck mal, was du da noch über Infos über die Stifte erhältst. Und ansonsten schau auch unter das Video, da ähm, schreibe ich meistens noch was an Materialien dazu. Dann viel Spaß und einen ganz schönen Sonntag für dich.